Na, alles Rotscher oder was? Ja, wahrscheinlich nicht. Deswegen bist du auf diesem Video gelandet. Hier zeige ich dir, wie du entsprechend einen Header und einen Footer global anlegst in Elementor. Und dazu wechsle ich jetzt gleich mal ins Screen Sharing. Ich habe hier den Bildschirm, den zweiten, den ich dir teile und ähm, Schauen wir uns doch gleich mal an, wie das funktioniert. Und zwar zum einen schaust du mal bitte, ob du das Hello Theme installiert hast. Und äh, hier habe ich auch zum Beispiel das Child Hello Theme noch installiert. Und wie das funktioniert, zeige ich dir oben in der Karte drin. Also wenn dich interessiert, wie du ein Child Seam anlegst und äh, warum das eben auch so wichtig ist, dann klicke auf den Link oben und dann kannst du dir das auch ansehen. Jetzt geht es aber wirklich um die sogenannten Templates und ganz wichtig, ich verwende hier Elementor Pro, was ich dir eigentlich auch ans Herz lege, weil Elementor Pro einfach sehr viel dieser Funktionen drin hat, die du relativ einfach nutzen kannst, für deine Webseite zu erstellen. Und eben auch dieser neue Template Editor. Und hier siehst du, mit the new SEM Builder, SEM Builder, more intuitive and visual than ever. Try it now. Und jetzt hast du hier so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Du kannst hier auf der linken Seite ein bisschen navigieren. Ich mache das noch etwas größer. Hier auf der linken Seite hast du also schon ein paar Vorlagen, die du nutzen kannst. Und wir beginnen jetzt mal mit dem Header. Ich klicke also hier auf das Plus beim Header. Und jetzt bekomme ich schon mal eine Auswahl, das siehst hier überall wo Pro steht, das brauchst du, um entsprechend das zu nutzen. Also entweder gehst du hin und machst dir zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte oben hier dieses, diesen Bereich so ausfüllen oder hier das Logo und da so eine Suchfunktion, dann kannst du das hier hinzufügen oder du sagst einfach, nee. Ich möchte das eigentlich nicht und klickst hier einfach auf schließen und dann erstellt sich eine Header Seite. Ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen das hier, aber die Farbe gefällt mir dann noch nicht. Klicke ich da mal drauf, Einfügen und jetzt habe ich hier den entsprechenden Header, den ich gestalten kann. Ich muss das jetzt wieder ein bisschen kleiner machen, damit man das hier auch sieht. Und was mich jetzt zum Beispiel schon mal ein bisschen stört, ist dieses riesengroße, lange, weil das ist, hat hier 50% in der Breite. Ich gehe da mal zurück und mache das Ganze mal auf, ja, sagen wir 30%, das reicht eigentlich. Hier könnte ich noch auch draufklicken, beziehungsweise Rechtsklick, Spalte bearbeiten und dann hier die 30% eintragen. Und das Logo, das gefällt mir jetzt so hier auch noch nicht. Ich möchte das gerne auf der komplett linken Seite haben. Und um jetzt eben hier noch ein Menü angezeigt zu bekommen, das du dann gestalten kannst, musst du im Hintergrund erstmal ein paar Fake Menü Einträge machen, das machen wir nachher gleich. Und hier wird dann dein sogenanntes Site Logo angezeigt. Wenn du jetzt mit der vorerst sagen wir mal gestalteten Header zufrieden bist, dann kannst du das hier direkt speichern und jetzt fragt er dich, wo du diesen Header genau verwenden möchtest. Das heißt, du gehst hier auf Add Condition, Include heißt immer, äh, da muss es drin sein. Du kannst auch sagen zum Beispiel Exclude, da habe ich auch ein Video, wo ich äh, eine, ein Instagram-Menü erstellt habe. Da brauche ich natürlich den Header nicht, ich verlinke es dir auch wieder oben. Also ich sage jetzt hier include entire site, also die komplette Seite. Bei dir ist es vielleicht auf Deutsch, ich habe es jetzt bei mir so nicht eingestellt. Und du könntest hier jetzt zum Beispiel noch add condition und sagen, okay, ich möchte hier exclude dann singular für einzelne Seite und möchte dann zum Beispiel eine einzelne Seite hier, die es wahrscheinlich nicht gibt. Doch, die Beispielseite, die gibt es schon. Und auf dieser Beispielseite möchte ich diesen Header nicht angezeigt bekommen. Dann kannst du das hier excluden. Ich will jetzt aber, dass auf der kompletten Seite das entsprechend angezeigt wird. Save and Close. Und wenn ich jetzt die Seite mal anschaue, dann, oh, welch Wunder, haben wir hier schon den Header. Jetzt gehe ich zurück, damit ich noch ein Menü erstellen kann. Gehe hier unter Designs, Menüs. Und erstelle ein Header-Menü mit Startseite und Beispielseite. Und dann mache ich, damit ich den, den Header und das Menü entsprechend sauber gestalten kann, noch ein sogenanntes Untermenü, ein Dropdown. Gehe hier auf Menü erstellen, speichere das Ganze noch. Und wenn ich jetzt hier auf der Seite mir das anschaue, dann habe ich bereits diese Beispielseite unter der Startseite und hier den Link zur Beispielseite. Jetzt gefallen mir natürlich diese Farben nicht. Also gehe ich wieder zurück in den Bereich des Templates, wo ich das bearbeiten kann. Hier in den Theme-Bilder. du siehst jetzt hier, wenn du auf Header klickst, dass du hier schon den Header hast. Du kannst aber auch wieder diesen Try it now, diesen Bilder nehmen und dann hast du hier direkt schon dein Elementor Header. Ich mache das meistens so, dass ich hier auf Edit gehe und das dann hier bearbeite. So jetzt haben wir zuerst mal das Logo. Was mich ein bisschen stört, ist dieser Abschnitt hier. der ist noch ein bisschen hoch. Ich würde mal sagen, so. 130 reicht eigentlich auch, weil mein Logo ist nicht so riesig. Dann kommt der Header auch nicht so groß daher. Dann gehen wir hier noch in die Farbgebung rein und sagen zum Beispiel, der Text ist gut, der Fokus zum Beispiel hier, dann ändert sich das Search auf grün. Das kannst du noch einstellen. Ich zeige dir dann in einem anderen Video noch, wie du die ganzen Farben und so weiter ändern kannst. Wenn du diese Farben geändert hast, dann erscheinen die natürlich hier auch in der Color drin. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen zu gestalten. Dazu auch wieder Rechtsklick, Menü nach Bearbeiten. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze auf die komplett rechte Seite zu legen. Dann wird es ein bisschen schmaler hier in die Mitte, dann ist es komplett breit oder nach links oder stretch oder eben hier in die Mitte, dann ist es nur ein bisschen schmaler. Auch diese Breite kannst du dann entsprechend definieren. Dann haben wir den Background, das ist hier dieser Pointer, Animation Sweep Right, das heißt hier geht es dann drüber ne? und so kannst du dann deinen ganzen Header entsprechend gestalten. Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil wir beschäftigen uns jetzt mit dem sogenannten Footer. Ganz wichtig, immer abspeichern unten, das ist ganz wichtig, sonst äh, fällst du da wieder raus. Und ich gehe jetzt zurück und erstelle noch einen Footer, gehe hier auf das Plus. Und jetzt also auch hier wieder mehrere Vorlagen. Ich denke mal, ja das Suchfeld brauchen wir jetzt hier unten nicht nochmal. Ach, welchen Footer nehmen wir denn hier? Ich glaube, der passt gerade so gut, genau. Da können wir das noch ein bisschen einfügen. Dann würde ich sagen, hier. habe ich einen Text. Hier könnte ich noch etwas hinzufügen, zum Beispiel eben diese Social Networks. Und wenn du ja dich mit Elementor beschäftigst, dann hast du ja bereits schon die einzelnen Bereiche, wo du weißt, dass du hier oben diese einzelnen Navigationsbereiche einfügen kannst. So. Und dann wird das unten so angezeigt. Du kannst hier auch noch mehrere Elemente hinzufügen oder duplizieren. Zum Beispiel Spalte duplizieren. Dann hast du einen dreispaltigen oder auch meinetwegen vier Spalten. Alles, wie du es gerne hättest. Du kannst natürlich auch hier so ein, sag mal vielleicht einen Button noch hinzufügen um dich zu kontaktieren oder so je nachdem wie du es gerne hättest und das ganze speicherst du auch ab und das erscheint immer beim ersten mal wenn du eine speicherung machen möchtest add condition das kennen wir ja schon von vorher save and close und wenn ich jetzt hier die seite aktualisiere dann habe ich bereits diesen Footer mit integriert so einfach geht es also hier auch dieses dieses hover ist dieses Grün hier. Das kannst du natürlich alles noch in den entsprechenden äh, grundlegenden Farben definieren. Nochmal wichtig der Hinweis: Das, was ich hier mache, ist mit Elementor Pro, kostet glaube ich 49 Dollar pro Jahr für eine einzige Seite. Die haben jetzt gerade ein bisschen umgestellt. Den gibt es mit 24-7-Support und ohne Response, glaube ich, irgendwie innerhalb von 30 Minuten maximal. Und dann gibt es eben für die kleineren Webseiten gibt es auch noch eine einzelne Lizenz und das funktioniert dann wunderbar so über diesen Support. So, ich habe jetzt also einen Header und einen Footer erstellt und genauso kannst du das natürlich auch machen mit verschiedenen anderen Unterseiten. Du kannst diese grundlegend gestalten, hier ein Single Post, ein Single Page, dann noch ein Archiv oder zum Beispiel auch die Suchresultate und eben auch ganz wichtig, was ich dir auch empfehle, ist diese Error 404-Seite. Ich habe das zum Beispiel bei mir gemacht. Wenn man dann die Webseite noch richtig eintippt. Ich nehme immer Holdrio, weil das gibt es in der Regel nicht. Und du siehst hier, das ist so meine eigene 404-Seite. Die muss also nicht standardmäßig sein. Man kann hier direkt die Suche eintragen oder eben zurück zur Startseite. Und jetzt geht er direkt auf die Startseite von mir. Das kannst du dann entsprechend selber einstellen. Das ist auch wichtig, dass du das machst, weil hierüber, wenn äh, zum Beispiel mal ein Link nicht funktioniert oder wenn man ihn falsch geschrieben hat, dann kommt man auf diese 404-Seite. Und auch die kannst du eben hier im Error 404 entsprechend anpassen. Und das gestaltest du auch selbst, genau gleich wie beim anderen. Hier gibt es auch verschiedene Blöcke, die du dir entsprechend äh, Anschauen bzw. nutzen kannst, schon in der Vorlage. Gut, das war es also zum Thema des Footers und Headers. Weiter geht es dann in anderen Videos zu verschiedenen Themen zu Elementor. Das ist wirklich so das Tool, wo ich in den letzten, ja, ich sag mal, fünf, sechs Jahren eruiert habe, was es eigentlich am besten ist, auch für den Kunden zum Bearbeiten und für mich zum Bearbeiten dass wir da einen guten Konsens finden. Also ich habe schon einen Kunden gehabt, der hat einfach mal drauf losgemacht und, und hat das wunderbar hingekriegt, auch mit dem Ändern des Textes und, und ein paar Elemente hinzufügen. Ich musste ihn da nicht mal schulen. Das ist so intuitiv bedienbar, auch direkt online. Also das empfehle ich dir wirklich, mit diesem Elementor zu arbeiten. Ich habe dir auch einen Link unten in die Beschreibung reingepackt, wo du diesen Elementor entsprechend erwerben kannst. Und wie gesagt, es gibt da verschiedene Lizenzen. Schau einfach, welche Lizenz für dich am besten ist. Aber auf jeden Fall auf Pro Upgraden, dann hast du das Beste davon. In dem Sinne, ich hoffe, alles Roger jetzt für dich und wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder.